Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr eine CO2-Ampel mit dem Calliope bauen könnt. Dafür braucht ihr den SDC30, einen LED-Strahl und den Calliope Mini. Zuerst entfernen wir das Gummi von dem Kabel für den LED-Strahl. und wir klappen es auf. Nun stecken wir es hinten in die LED-Leiste rein. Und, und in den rechten Port des Calliope Minis an den C16 oder A1 stecken wir da einfach rein. Aufpassen, wie rum man es reinsteckt. Dann entfernen wir auch das Gummi von dem Kabel für den für von dem CO2-Messer. Kabel stecken wir da rein auch wieder richtig rum, nicht falsch rum. Und, Und wir klemmen es an den Port A0. Und wieder richtig rum. So, die Vorbereitung haben wir fertig, nun geht's ans Programmieren. Wir wollen heute eine CO2-Ampel machen, wie schon gesagt. Die Links, die werde ich euch alle in die Videobeschreibung machen. Das Card war der erste, wir werden uns gleich zuerst mit dem CO2-Sensor beschäftigen, wie wir den programmieren wollen, das ist der zweite Link. Das ist der dritte Link, wo was reingesteckt kommt, wenn man sich da nicht sicher ist. Dafür ist der Link, C16, wo die LED-Leiste angeschlossen kommt, A1. Und das hier ist der dritte Link. Und mit dem Programm werden wir programmieren. Als erstes öffnen wir jetzt ein neues Projekt. nennen das Projekt... CO2-Ampel, wir klicken auf Erstellen, zuerst müssen wir über Fortgeschritten und über Erweiterungen bei der Suchleiste oben Neopixel suchen und dann Enter drücken. Dann gibt es mehrere Pakete, wir nehmen das erste. Dann erscheint ja ein neues Fenster NeoPixel. Nun haben wir auf dieser ersten, auf dem ersten Link haben wir da einen Link http://.//. Den kopieren wir uns jetzt mit Steuerung C. Klicken wir wieder auf Erweiterung und klicken wir das oben in der Suchleiste ein. Achtung, hier wurde das S vergessen. Also dann S einfügen und dann auf Suchen klicken. Und da haben wir dann schon das Paket. Da klicken wir wieder drauf. Und jetzt kommt hier schon SCD 30. So, jetzt können wir schon mal dieses beim Start löschen mit Entfernen. Das brauchen wir nämlich am Anfang nicht. Jetzt können wir bei Grundlagen Zeige-Zahlen 0 suchen. Und dann können wir auf SCD30 auf CO2-Wert nehmen. Dann können wir wieder auf Grundlagen pausiere 1000 Millisekunden, eine Second. Jetzt machen wir noch, dass er kalibriert wird. Dafür legt ihr den 10 Minuten an die kalte Luft, also nach draußen und dann zum Beispiel wenn A und B gedrückt wird, dann soll er, dann soll er das auf 400 pp parts per ppm kalibrieren. Jetzt machen wir es alle auf dem Calliope. Dafür schließen wir unsere Calliope an den Computer an, klicken auf Herunterladen, Download abgeschlossen, dann erscheint das rechts oben, dann klickt ihr da drauf, zieht das auf euren Calliope und dann den Calliope 10 Minuten an die kalte Luft legen. Das habe ich jetzt getan. Jetzt Machen wir den Kalioper an. Der blinkt und zeigt mir einen falschen Wert an. Jetzt kalibrieren wir ihn, indem wir A und B gleichzeitig drücken. Da ich was im Programm verändert, dass er jetzt kalibrieren steht. Das müsst ihr nicht machen. Also bei euch wird das bestimmt nicht stehen. jetzt kommt am Idealfall, also jetzt kommt er nochmal kalibrieren, jetzt kommt er im Idealfall 40, wenn alles geklappt hat. Äh, 400. Wow, es hat alles geklappt. So, jetzt können wir wieder auf unser Programm gehen. Jetzt machen wir uns daran, dieses LED-Panel zu programmieren. Da holen wir unseren, beim Startblock aus den Grundlagen wieder, gehen auf NeoPixel, und holen den ersten Block, setze Schrift auf Punkt Punkt Punkt. Wir haben aber nicht 24 Pixel, wir haben no 10 Pixel, also 9. Äh, ja, 10. Da müssen wir C16 einfügen. Das ist richtig, da müssen wir nichts verändern, dieses RGB, RGB-Format. Mehr. Jetzt haben wir hier Sätze Helligkeit. Die Set Helligkeit wollen wir aber nicht 255 haben, sondern 10. Jetzt wollen wir noch die Farbe verändern. Dafür gehen wir auf Neopixel, Strip, Zeigefarbe Rot. Wir verändern die Farbe nicht rot, sondern auf weiß. Jetzt nehmen wir uns einfach unseren Pausiereblock, machen Steuerung C aufsteuerung auf STRG V und ziehen uns da rein. 1000 Millisekunden ist richtig, holen wir uns unter Schleifen für Index von 0 bis 4. Das ändern das wir, weil wir 10 LEDs haben, 0 bis 9. Da haben wir jetzt unsere Schleife genommen, um jeden Pixel einzeln durchlaufen zu lassen. Dann müssen wir aber noch was machen. Dafür gehen wir auf Neopixel, mehr, Strip, setze Farbe von Neopixel 0 auf Rot. Und nicht auf Rot, sondern auf Grün. Und nun ziehen wir uns unseren Index aus der Schleife einfach da auf die 0. Jetzt machen wir Neopixel, Strip anzeigen. Strip anzeigen. Jetzt holen wir uns wieder ein Pausiere. Und zieht den da rein mit Sorgen C und Frau und setzt den auf 500. Jetzt können wir hier wieder auf herunterladen klicken Dann lese er das herunter. Und jetzt machen wir das gleich wie gerade eben. So, um ich das jetzt zeigen, mache ich den Calliope wieder an. Jetzt kommt das, was wir gerade programmiert haben, das grün geht einfach langsam durch und das soll halt zeigen, dass das einsatzbereit ist. So, jetzt gehen wir wieder auf Grundlagen und holen unsere Dauerhaftschleife. wir wollen jetzt abhängig von der CO2 Belastung entweder dass sie rot, gelb oder grün leuchten und das soll halt dauerhaft gemacht werden. Und dafür holen wir uns aus dem Grundhang den, den dauerhaft Block, ziehen den da rein. Also wenn dann mache und das finden wir unter Logik, wenn war dann ansonsten es soll wieder unter Logik ein Vergleich, dann holen wir den CO2, machen mit Steuerung c STRG-V wenn der Wert kleiner ist als 800, dann soll er etwas machen. Und zwar können wir uns einfach unseren Index kopieren und nicht auf blau-violett, sondern auf grün machen. Ansonsten, da kopieren wir einfach nochmal unser ganzes Wenn-Block. Das hat jetzt nicht geklappt, nochmal. Okay, das hat jetzt geklappt. Wenn er größer ist als 1000, dann sollen die Lampen rot sein. Ansonsten kopieren wir das nochmal für Index. Und wenn das nicht so ist, dann einfach orange. Okay, das war's auch schon wieder mit dem Programmieren. Wir machen jetzt wieder herunterladen. Und dann machen wir einfach wieder nochmal das, was wir jetzt schon zweimal gemacht haben. So, jetzt sehen wir uns hier wieder. Wir machen unser Calibri wieder auch mal zuerst an. Es läuft dann wieder das, was wir programmiert haben. Läuft jetzt läuft erstmal alles grün. So, jetzt hauche ich in diesen CO2-Sensor rein. Das sollte jetzt... Es wird schon gelb, also orange, und jetzt wird sogar rot. Ich habe es jetzt einfach reingetaut. Boah, 5000 war das gerade. So, jetzt hole ich mir ein Blutpapier und Fächel. Das kann jetzt dauern. So, weiter fächeln, fächeln, fächeln, fächeln, fächeln, fächeln, fächeln und weiter fächeln, fächeln, fächeln, fächeln, fächeln, fächeln. So, fast geschafft. Oh, jetzt wird's gelb. So, das war's mit dem Video.